Auf dem Niveau von, von Bachelor hoch zum Master, da ist es dann halt so, dass die besten Bachelorstudenten dann schon extrem schauen, wo sie denn jetzt noch ihren Master machen können und die gehen dann schon wieder verloren ins Ausland. Na, so groß ist das Drama mit dem Braindrain aus meiner Sicht gar nicht. Wir stellen fest, dass ähm, die Talente, die ins Ausland gehen, vor allen Dingen dann wieder gerne nach Deutschland zurückkommen, wenn sie denken, dass sie hier besonders gute Forschungsbedingungen haben. Tatsächlich sind die Forschungsbedingungen das, was die Leute wirklich ins Ausland treibt, aber eben auch wieder zurückholt. Die Leute kommen aus dem Ausland zurück wenn sie eine Perspektive, eine berufliche Perspektive an der deutschen Hochschule haben. Und dafür sind viele der wissenschaftlichen Mitarbeit Mitarbeiterstellen selbst als Haushaltsstellen eben nicht geeignet, weil sie per Definition auslaufen und ich an der deutschen Hochschule danach auch keine Perspektive mehr habe ebenfalls gesetzlich festgelegt. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Leute nicht wiederkommen. Ich kenne auch ganze Reihen, die sagen, sie würden eigentlich ganz gerne wiederkommen, aus familiären Gründen, aus Weltanschauungsgründen heraus. Ich sage aber dann oft auch, sie kommen nicht zurück, um sich dann in Deutschland wieder in der akademischen Futterkette hinten anzustellen. Während also in den Zusammenhängen, die ich aus Deutschland kenne, ganz häufig alte, verbackene Machtstrukturen noch eine Rolle spielen, in denen man sich nicht frei entfalten kann und entsprechend weniger produktiv ist,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 wenn man in den USA anders hinbekommt, was man sehr teuer kauft. Ich finde es immer sehr interessant, dass, äh, wenn man Wissen schaffen will, also Wissenschaft betreiben will, dass man vorher wissen soll, welches Wissen man schaffen will, wenn man nur so einen Antrag schreiben kann. Äh, das ist in meinen Augen ein Konzeptionsfehler im Drittmittelbereich. Ich glaube auch einfach, dass es eine Möglichkeit wäre, Wissenschaftler zurückzuholen, wenn man ihnen jenseits von Forschung noch anbieten würde, einfach ihre Ideen in Gründung umzusetzen. Ja, wenn man sie da noch weiter begleiten würde und da auch noch weiter helfen würde, ich glaube, das könnte dann so vielleicht so dieser kleine, dieser kleine Punkt sein, der dann noch hilft, dann doch noch jemanden zurückzuholen. Weil so viel können ja dann die Hochschulen auch immer nicht bieten, außer vielleicht noch Forschungsressourcen, Mitarbeiter. Aber dann hört sie auch dann irgendwann auf. Mich würde weniger als beunruhigen, dass Leute, mehr Leute das Deutschland verlassen als zurückkommen. Mich würde eher vielleicht beunruhigen, dass nicht genug junge Leute aus dem Ausland zu uns kommen wollen. In der Schweiz, in Belgien, das ist es einfach so, dass die Hochschulen sowieso schon sehr viel offener, internationaler sind. Und wenn man dann schon ein internationales Kollegium hat, dann ist es natürlich auch leichter, wieder andere zu überzeugen, dorthin zu kommen. Wenn man aber halt ein deutsches Kollegium ist, was dann nicht besonders international orientiert ist oder internationale Kollegen hat, dann ist es das ist einfach immer schwieriger. Deswegen muss man immer irgendwann so einen ersten Schritt machen und dann wird es vielleicht irgendwann mal immer mehr. Eine weitere Empfehlung wäre auch, äh, ausländische Unternehmen anzulocken die speziell im Bereich äh, informationstechnische Dienstleistungen und Software tätig sind, amerikanische Unternehmen, asiatische Unternehmen, hier Niederlassungen in Deutschland aufzubauen. Wie machen wir die TU München für internationale junge Talente attraktiv? Dort gibt es sogar die äh, Research Opportunity Week Row. In dieser Woche werden äh, internationale Postdoktoranden nach München eingeladen, auf Kosten der Tier München können Sie eine Woche hier verbringen, um sich dort umzusehen bei den Wissenschaftlern in den Laboren, was auch immer Ihr Thema sein möge und haben dann die Möglichkeit, sich im Anschluss dann für ein Stipendium zu bewerben. Und dieses Stipendium soll eben die Möglichkeit schaffen, dass diese internationalen Studierenden, Postdoktoranden für ein Jahr an der Tier München forschen und arbeiten können, um dort die entsprechende internationale Erfahrung zu sammeln und wir haben natürlich auch dann sehr leistungsfähige und hochtalentierte junge Leute bei uns, die uns als Hochschule insgesamt auch vorwärts bringen. Das sind Modelle, die sehr sehr gut angenommen werden. Der Zulauf ist extrem hoch und nimmt quasi explosionsartig zu. Es hat sich noch nicht so entsprechend rumgesprochen, dass Deutschland auch ein interessanter Standort für die neueren Informationstechnologien sein könnte. Man kriegt die guten Leute schon wieder zurück. Das ist kein Problem. Und jeder, der mal in den USA war, wird wissen.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 Ja, dazwischen gibt es eigentlich wenig. In meinem Fall war nicht ich selber, sondern mein Partner in dem Rückholprogramm ähm, wieder nach Deutschland, kam nach Deutschland. Ich kam mit und mir war auch irgendwie sicher, dass ich irgendwo unterkomme. Aber ähm, das hat sich jetzt auch wirklich alles extrem gut entwickelt in Deutschland. Ähm, ich glaube schon auch teilweise, weil wir im Ausland waren und dieses Netzwerk und diese Erfahrung mitgebracht haben. Es sind zwei Dinge zu verstetigen. Zum einen muss klar sein, dass die Forschungsförderung, so wie sie über die Exzellenzinitiative getätigt worden ist, dass es die auch in Zukunft geben wird. Das ist ja aktuell noch gar nicht klar, in welcher Form das passieren wird. Also man muss diese Forschungsförderung eben auch in Zukunft an der Spitze weiter fortführen. Das zweite, was verstetigt werden muss, ist, es muss eine dauerhafte Karriereperspektive für die jungen Leute hier geben. Und das schafft man nur, indem man auch dauerhafte Stellen schafft. Man kann eben nicht nur die Qualifizierungsstellen schaffen über Graduiertenkollegs, äh, Graduiertenschulen. Äh, graduierten Man muss auch die Möglichkeit geben, tatsächlich auf langfristige, auf dauerhafte Stellen zu kommen.